Kapitel 3 Der Schlechter Orientierungslos speistet die Marionette am Wegesrand entlang, schreitet durch die scheinbar ewig andauernde Nacht. Die Straßenbeleuchtung besteht aus flackernden Laternen, die sämtliche Löcher und fehlenden Steine der Straße offenlegt. Das Unkraut abseits des Weges wurde jahrelang nicht mitgejädet. Es wächst ungehindert vor sich hin. Mehr noch ist es das Einzige, was an diesem Ort zu erblühen scheint. Zwischen dem morschen Holz von verlassenen Kutschen und den Kadavern der toten Pferde liegen Leichen von Menschen im Endstadium ihrer Verwesung. Wie in der Residenz des Barons wird die Luft mit Gestank erfüllt. Das Leben bescheidete hier schon vor langer Zeit. Niemand ist zu sehen. Rechts und links betrachtet die Marionette zahlreiche Häuser, mit erloschenem Licht, erkennt jedoch keine Zuflucht, sie hat in den letzten 60 Jahren eine Menge verpasst. Entmutigt fasst sie den Schluss, sich zwischen den gesättigten Maden und halbskelatierten Leichen abzulegen, doch im Dreck ist es erstaunlich gemütlich. Langsam merkt sie, wie die Kellerassel sich zwischen ihre Kleidung und ihrer rauen Haut einnistet. Das Rascheln von Insekten und Tieren wird immer deutlicher zu hören. Eines spürt sie in jedem Falle, und zwar, dass sie nicht alleine ist, in diesem Dorf. Die Worte des Barons von Lea wiederholen sich in ihrem Kopf. Wir leben noch, auf einem Fundament aus Toten, sagt, haben wir denn je etwas anderes getan? Die Stunden verstreichen, rasch im Gegensatz zu der weggesperrten Zeit im Sarg. Gedämpft konnte die Holzpuppe lauter aus der Richtung vernehmen, aus der sie hergekommen war. Das Poltern eines Heuwagens, der grob über die Straße gezogen wird. Sie blickt vorsichtig auf und erkennt eine im Schwarzen Leinenmantel gehüllte Gestalt, die sich in Rhythmus meterlangen Stoffsäcken vom Wagen nimmt, um mit diesen anschließend in die Gräser zu schleifen und die Leichen einzusammeln. Ein Kadaver im Sack zugebunden, wirft er sich diesen mühselig über den Rücken und schleppt ihn zurück auf den Karren. Das ummantelte Wesen trägt ein zerfetztes Mundtuch sowie einen großen Hut, der auch die Augen verdeckt. Ohne dass die Marionette auffällig wird, reißt sich das Wesen abrupt herum und sprintet direkt auf sie zu. Entspannt erhebt sie sich wieder, sich über ihre Situation bewusst. Unter dem Ärmel zückt das Wesen eine dunkelgraue Machete, die von Staub und Schmutz überzogen ist, hervor. Wer seid ihr? fragt die Gestalt in einer verschobenen Stimme und neigt den Kopf musternd zur Seite, als könnte das Wesen durch die Bedeckung direkt in die schwarzen Augen der Marinette starren. Ihr redet mit edlem Machwerk, ist euch das bewusst? Mir scheint, als hätte jede Seele unter diesem schwarzen Himmel ihre Manieren verloren, antwortet das Gerüst trotzig, worauf der Kara mit Gelächter reagiert. Entweder ihr habt ein neues Stadium des Irrsins erreicht, oder ihr seid gar nicht von hier. Sollte letzteres der Fall sein, empfehle ich euch schleunigst wieder zu eurer Heimat zurückzukehren. Hier werdet ihr keine Götter mehr finden. Die Marinette hört klar heraus, dass der ehemalige Kutscher nicht weiß, dass sie ein bloßes Holzgerüst ist. Auch er ist nicht mehr bei Sinnen doch besitzt er eine Kenntnis über diesen Ort. Ihr fragtet, wer ich bin. Eine Passantin, die eine Gelegenheit zur Reise sucht, bittet sie den mysteriösen Fahrer. Es scheint, als wolltet ihr wirklich hier bleiben. Ich habe Arbeit zu tun, viel Arbeit. Das Volk muss versorgt werden. Solange ihr mich nicht belästigt, könnt ihr auf den Karren, doch versteckt euch unter der anderen Fracht, schlägt das Wesen vor während es eine weitere Leiche vom Wegesrand aufnimmt und sie in einem Sack auf den Heuwagen wirft. Wo wollt ihr denn hinreisen zu dieser ewig späten Stunde? Kurz grübelt die Marinette, versucht, die Worte des Barons noch einmal zu ordnen, sich an die Furcht der Vogelscheuche zu erinnern. Schließlich kommt ihr eine Eingebung. Nun bringt mich einfach dorthin, wo er selbst hingeht. Ein hämisches Kichern ertönt. Dann stirbt das Wesen in einer schnellen Bewegung einen Sack über die Marinette. Das hätte ich ohnehin getan. Ohne sich zu wehren, wird sie auf den Karren geschleudert und lässt sich durch die Nacht fahren. Mit zunehmendem Druck durch die Leichenstapel auf ihrem Leib wird der Fahrer unruhiger. Dauerhaft nuschelt er, als würde sich eine fröstelnde Furcht in seinem Blute ausbreiten. Als wäre es ein Dämon. Hin und wieder gibt das Wesen ein plötzliches Nein von sich. Nur um daraufhin wieder in ein manisches Lachen zu geraten. Die Puppe kann ein Kicher nicht unterdrücken, so sehr sie sich auch bemüht. Daher hört sie auch schnell auf, ihre Zunge hüten zu wollen. Woran denkt ihr? An die Hinrichtungen der Engel, denen ihr nicht beiwohnen konntet? Oder daran, dass eben jene euch erst zu den kümmerlichen Geschöpf gemacht haben, das ihr seid, und sich dann vor eurer Rachsucht in den Tod geflüchtet haben? Vorerst kommt keine Antwort bis auf einmal der Fahrer auf seinen Karren springt und wie eine wilde Bestie auf seinen Transportwagen einzutreten beginnt. Und der Geschrei gibt die frustierte Gestalt von sich. Schweigt, ihr wisst nichts. Ein entsetzliches Weinen bricht aus, welches der Reisende als neue Maske annimmt und samt dieser seinen Weg fortsetzt. Schweigend vergeht die Zeit. Monotones Gestöhne unterbricht die gepflegte Stille. Der Wagen scheint langsamer zu fahren. Ohne nach vorne sehen zu können, merkt die Marionette, wie dem Fahrer die Kraft ausgeht. Mit einem Sprung auf den Rand stoppt schließlich der Karren. Die schwarze Gestalt nimmt ein Stück Last mit sich und immer leiser werdende Schritte sind kurz danach vernehmbar. Unter Mühe schafft es die Puppe, sich zu bewegen und sich schließlich aus dem Sack zu stülpen. Ihr Blick schweift rasch umher. Der Gestank selbst für ihre geruchsneutralen Nerven extrem. Kurz glaubt sie, sich auf einer Deponie zu befinden, doch mit weiterem Blick sieht es aus wie ein Mausoleum. Berge von Leichen sind auf ausgestorbenen Flächen gestapelt, geordnet nach dem Stand der Verwesung. Der eifrige Sammler bewegt sich mit zwei gefüllten grauen Säcken in die Richtung eines Gebäudes, welches früher wohl eine Mühle gewesen war. Jetzt ist der gesamte obere Teil umgebaut worden. Ein rotierender Eisenring umgibt das Gebäude. Daran sind menschliche Kadaver aufgehängt. Sie wurden unsauber gehäutet, als hätte jemand mit einem langen Bajonett Stück für Stück ihre Haut vom Körper geschält. Auf dem Boden befinden sich jedoch nur wenige Blutflecke. Offenbar wurden die Menschen anschließend verkohlt, doch nicht vollständig verbrannt. Wer weiß, ob sie noch gelebt haben, als diese Tortur begonnen hat. Das ist kein Mausoleum, sondern ein eigenständig errichtetes Schlachthaus. Von außen kann man bereits die klirrenden und polternden Geräusche vernehmen, die im Inneren einen bedrückenden Lärm auslösen. An der aus Balken bestehenden Tür angekommen, beginnt der Fahrer wiederholend zu klopfen. Er brüllt, die Karawane sei zurückgekehrt, und bittet scheinbar jemanden, ihn hereinzulassen. Zwischendurch muss sich jedoch weiterhin unkontrolliert lachen. Über dem Schlachthaus tritt tief schwarzer Qualm aus einem Schornstein. Die Gase verdecken jedwede Sterne am Himmel. Vorsichtig schleicht die Begleiterin einen großen Bogen um ihren Weggefährten und nähert sich dabei dem Gebäude an. So schafft sie es knapp, einen Blick in den Innenraum zu erhaschen, wo sie sofort ein konzentriertes Wesen bei seiner Arbeit bestaunt. Doch nein! Es ist mehr als nur ein Wesen. Dieses Geschöpf befindet sich schon unzählige Jahre an diesem Ort. Die Augen sind von einer dunkelroten, miefenden Binde bedeckt, die wohl eine ehemalige Verletzung lindern sollten. Unter den Nasenlöchern ragen jeweils zwei dunkelgraue Stangen hervor, die bis zum Kinn reichen und sich mit der Haut verschmolzen haben. Auch der Mundraum wurde mit weiten, dünnen Stangen abgedeckt. Sie überdecken den gesamten Kiefer. Nur ein winziger Hohlraum scheint dem Monstrum noch für das Atmen zu bleiben. Ob es reden kann, ist fraglich. Die massige Gestalt trieft von angehäuftem Fett. Der Körper ist mit Nähten überzogen, als hätte es selbst Materialien unter seiner Haut deponiert. Wie vom Weibe hüpfen Rollen von Speck und Fett umher, während sich das Wesen bewegt. Die Haut ist grau gefärbt, übersät von zahlreichen Entzündungen, geplatzten Geschwüren und schwarzen Beulen der Pest. In seinem Arm hatte es zahlreiche Messer gestochen und Beile gestoßen, von denen es sich wählerisch eines für das Fleisch aussuchte, welches er soeben bearbeitet. Mühsam unter knirschenden Geräuschen reißt es sich ein Hackebeil vom Leib und beginnt, die vor ihm liegenden Extremitäten in kräftigen Heben in Einzelteile zu schneiden. Dieses Wesen ist alles. Ist lange kein Mensch mehr. Ein kaum hörbares Rascheln ertönt hinter der Marionette. Erstreckt dreht sie sich um, als sie schon das zahllose Lächeln des Fahrers erblickt, welches sie mit einer Holzplanke umstößt. Die Fähigkeitsverteidigung bleibt ihr verwehrt. In abrupter Geschwindigkeit, wie ein Mann in die Gemächern, wird die Holzpuppe wieder in den grauen Leinstoff gehüllt und zur Tür gezogen. Ihr Kidnapper lacht in ihrer Tonlage. Butcher wird sich freuen, ein neues Stück Vorsichtsliegen zu haben. Ihr werdet ihm ein großes Vergnügen bereiten, oh ja. Nach wenigen Momenten scheint das knarrende Holz weggerissen zu werden. Gewaltsam merkt die Marinette, wie die Säcke auf dem Boden in eine Richtung gezogen werden. Nur starkes Keuchen vermischt sich mit Gurgeln. Ohne Flüssigkeit kann sie in der Dunkelheit hören. Plötzlich ergreift sie ein ungesundes Gefühl, ein Gefühl von Unbehagen, wegen dem, was in dieser Zukunft passieren könnte. Angst es die Menschen. Sie kannte das Gefühl von früher, von jenen Momenten, die sich stark an sie erinnerten. Grunzend pult er schlechter in seinem Arm, ein langes, glitschiges Zerren folgt im Anschluss, bevor er sich schließlich das lange verrostete Messer in seiner anderen Hand hält. Die Sekunden verlangsamen sich rapide. Das Monstrum holt aus, Die Marinette erstarrt, furchterfüllt. Stich! Zitternd kommt die Puppe wieder zu sich. Wo ist sie? Was ist passiert? Das ist schlechtes Keuchen ertönt, an derselben Seite wie zu ihrer letzten Erinnerung. Verwirrt versucht sie Ruhe zu bewahren, aber das betörende Atmen nähert sich. Ganz schwach erkennt sie in ihrem Leinbeutel die Silhouette des Schlechters, der in einem Sack wühlt, nebenan er hat einen anderen Beutel geöffnet. Nichtsdestotrotz beginnt er laut und schwer zu atmen, das Grunzen ertönt wieder, bis er abrupt in zorniger Rage in die Richtung der Tour stürmt, wo immer noch der Fahrer wartet. Die Marionette befreit sich schleunigst aus ihrem hauchdünnen Gefängnis und flüchtet unter den nächsten Tisch verkriecht sich tief in den Schatten der Ecke. Verängstigt fokussiert sie auf ihrer linken Seite den Punkt, an dem sie das Monstrum zuletzt gesehen hatte. Doch nun ächzende Lauter sind zu hören. Neu! Schund! Verschwinde! Abschaum! Nein, es waren gute Fänge dabei, glaubt mir doch! versuchte sich der Fahrer verzweifelt zu retten. Danach schellte die kolossale Faust des Schlechters gegen ihn. Ein Knacken war zu hören, darauf folgend ein kurzer Aufschrei, und ein langgezogenes Wimmern. Panisch blickt sich die Marionette im Schlachtraum um. Gegenüber von ihr sind mehrere Fässer in einer Ecke aneinandergereiht, in denen miefendes, gehacktes Fleisch lagert, vermutlich von den toten Menschen. Darüber befindet sich das beschlagene Fenster, das die Marionette vorher noch geschaut hatte. Direkt daneben sind zahlreiche leere Fässer, bis an die niedrige Decke gestapelt, zwischen denen Fertigwaren und dem umfangreichen Ofen. Darin liegen weitere Fleischstücke, sowie einzelne Oberarme und Schenkel, sogar ein frisch abgetrennter Schädel brutzelt vor sich hin. An der an rechten Wand steht der Tisch, in den mehrere Beile eingeschlagen wurden. Alle sind sie entweder mit frischem Blut, Fetzen von Haut, Stücken von Muskeln oder Spuren von Eiter überzogen. Überall Werkzeuge zur Verstümmelung und Zubereitung, doch es scheint keine Fluchtmöglichkeit zu geben. Das Monstrum trampelt zurück, die Dielen biegen und knacken unter seinem Gewicht, doch verblendet von der Wut, fährt er sich zurück in seinen Arbeitsplatz, ohne die Tür wieder zu verriegeln. Die Marionette sieht einen Hauch von Hoffnung und wechselt unzählige Male den Blick zwischen dem hackenden Geschöpf und dem Tor nach draußen. Die massige Inkarnation der Völlerei dreht sich und tritt direkt auf den Tisch zu unter dem die Marinette sich versteckt hat. Sie hält inne, zieht Arme und Beine komplett ein, um nicht bemerkt zu werden. Hier wird der Gestank am schlimmsten. Jeder Geruch von Leichen ist erträglicher, als die des Schlechters, dessen Körper im Leben zu wesen scheint. Wehmütige Klagelaute gibt er plötzlich von sich. Gewaltvoll prügelt er auf die Planken des Tisches ein. Jeder Schlag bringt die Puppe zu einem Stillstand. Jeden Moment könnten die Balken brechen und es wäre vorbei. Ruckartig sticht sich der Schlechter sein Messer zurück in den Arm und läuft ziellos im Schlachthaus umher, wobei er sich die Hände an seinen Kopf drückt. Er versucht zu schreien, doch kann er seinen Mund nicht mehr durch die Eisenstangen öffnen, die in seine Haut eingeschweißt sind. In dem Moment, in dem er abgelenkt ist, schaut die Marinette auf den Tisch, über ihr und erblickt dort eine sehr kleine Menschenleiche von einem jungen Kind. Nur noch Überreste sind übrig. Auf seinem Bauch liegen Schriftstücke, Seiten eines Buches. Von der Spontanität getrieben reißt die Puppe die Notizen an sich und verkriecht sich dann wieder in ihr Versteck zurück, ohne dass das Wesen etwas bemerkt. Der Marionette ist wohl bewusst, dass sie lange Zeit gezwungen ist, an ihrem Aufenthaltsort zu verweilen. Sie beginnt die Schriftstücke in ihren Händen zu lesen, wobei sie jedoch skeptisch hochblickt, ob der Schlechter noch am Werke ist oder gar verschwindet. Tagebuch eines besorgten Sohnes, erster Eintrag Ich bin heute mit Vater zur Kirche gegangen. Da waren viele Menschen versammelt, die gebannt auf den hohen Podest gesehen haben, auf dem ein maskierter Mann stand. Er hatte sich nur einen spitzen, goldenen Helm um den Kopf gestülpt. Vater meint, er wäre ein edler Mann, der dafür sorgt, dass das Wort der Gerechtigkeit auch das Volk erreicht. Da ist noch jemand gewesen. Ein Gefangener, gefesselt zwischen zwei Holzbalken. Von der rechten Seite trat ein älterer Kreis auf die Bühne, den ich nicht kannte. Hastig zog ich meinem Vater am Ärmel. Er sah mich schon grimmig an, doch ich wollte wissen, wer es gewesen ist. Der Baron von Leer, erklärte mir mein Vater. Er sei das Oberhaupt des Dorfes. Angestrengt redete er zum Volk, das nur laut bürbelte. Wenn sie doch wegen ihm da waren, wieso haben sie ihn nicht reden lassen? Ich weiß es nicht. Der Baron redete von Verkifftung und Betrügerei, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Und auf einmal trat der moskete Mann hervor und hielt eine Axt mit riesiger Klinge hoch. Ich fragte meinen Vater die ganze Zeit, was er tun würde, aber er reagierte kaum. Ich hatte nur einbringlich auf den alten Kreis. Und dann, dann hat der Mann ausgeholt und dem Gefangenen ich. Zweiter Eintrag. Seit mehreren Tagen wird mein Vater angespannt. Auf dem Kirchplatz habe ich geschrien, als der Scharfrichter, wie man ihn nennt, dem Bürger den Kopf abgeschlagen hat. Vater war wütend, als ich lärmte. Also tat er mir zu Hause weh, mit diesem langen Stock. Mir geht es wieder gut, aber es macht mir immer Angst, wenn er wütend wird. Ich versuche schon, mich artig zu benehmen, denn Vater braucht mich jetzt. Heute meinte er, jetzt, wo die Betrüger tot sind, wird eine schwere Zeit kommen. Sie haben wohl viele unschuldige Menschen umgebracht, hat der Baron auf dem Podest gesprochen. Ich mache mir Sorgen um Vater. Er wirkt immer so angespannt und kommt kaum noch aus seinem Zimmer. Den ganzen Tag lang arbeitet er, länger als zuvor. Wir haben kaum noch Essen, meint er. Auf den Feldern wächst nichts. Wieso haben sie denn den Betrüger hingerichtet? Wenn es doch gut lief, als er noch da war. Gestern ist er zu mir gekommen und hat mir versprochen, dass sich die Zeiten ändern würden. Er zeigte mir den mehrblauen Saphir, den er immer um den Hals trägt, und erklärte mir, dass dieses Juwel von meiner Mutter kommen würde. Er würde Hoffnung bringen. Er würde Hoffnung bringen, und hatte ihm schon durch viele schwere Zeiten geholfen. Eines Tages würde er mir diesen Edelstein überreichen, versprach er mir. Daran sollte ich immer denken. Dritter Eintrag. Nun gibt es schon viele Wochen keine Reserven mehr. Die Lager sind angeblich alle leer und die Mahlzeiten wurden zunehmend schmäler. Mein Vater spricht jeden Tag mit diesem Baron von dem Tag der Hinrichtung. Er besucht uns häufig zu Hause in der Mühle. Ich habe mir nicht viel Gedanken darüber gemacht, doch stürmte er heute in mein Zimmer und bat mich, schleunigst mitzukommen. Ich wusste nicht, was mein Vater von mir wollte, doch in der Eile drückte er mir ein Beil in die Hand und bat mich, die Fleischstücke zu hacken. Oft habe ich ihm dabei zugesehen, doch nie hatte er mich selbst machen lassen. Er meinte sonst doch immer, es wäre zu gefährlich. Dennoch freue ich mich, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Er versprach mir aus, mir einen richtigen Mann zu machen, mir Verantwortung beizubringen. Vierter Eintrag. Ich merke, wie er immer angespannter wird. Wir reden kaum noch bei der Arbeit. Den ganzen Tag steht er an seinem Tisch und wirft gehacktes Fleisch in den Ofen, um es anschließend in Fässern wegschicken zu lassen. Wenn ich zu langsam werde, wird er lauter. Ich solle schneller arbeiten. Wir seien die einzige Hoffnung des Volkes, nicht zu verhungern. Ich stehe nur gegenüber und säubere dort weitgehend das Werkzeug, die Beile, die Messer, die Hämmer. Aber wenigstens habe ich meinen eigenen Platz. Manchmal verstecke ich mich auch einfach unter dem Tisch. Dann kann ich gut von allem fliehen und mich in meine eigene Welt zurückziehen. Fünfter Eintrag. Heute war mein Vater nicht da. Er ist angeblich zu der Residenz des Barons gefahren, um dort neue Aufträge entgegenzunehmen. Ich befinde mich alleine hier, muss bis Sonnenuntergang noch ein Dutzend fertige Fässer losschicken lassen. Am Ende jedes Tages wird das Fleisch von so einem mysteriösen jungen Mann abgeholt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Er trägt immer einen schwarzen Mantel und einen großen Hut, nicht mal sein Gesicht möchte er zeigen. Er hat mich letztens angesprochen. Du bist ja ein liebenswertes Kind, wie alt darfst du dich schon nennen? Ich habe nicht geantwortet, konnte auch nur noch Keuchen und Atem fangen. Den ganzen Tag bin ich umhergerannt, habe das Ball geschwungen, die endlosen Mengen an Fleisch zugerichtet. Ich hoffe, dass der Baron gute Nachrichten für meinen Vater hat. Ich hoffe, dass dieser Hunger bald aufhört. Sechster Eintrag Nunmehr sind zwei Wochen vergangen, mein Vater ist immer noch nicht aus der Residenz zurückgekehrt. Ich verbringe die Zeit alleine in der Mühle, habe schon lange Zeit keinen anderen Menschen mehr gesehen, abgesehen von dem Mann, der immer die Ruhe Ware bringt. Ich möchte nicht mehr weitermachen, aber mir bleibt keine andere Wahl, ich darf meinen Vater nicht enttäuschen. Siebter Eintrag Hier drinnen beginnt es furchtbar zu riechen. Aufgrund des Drucks bleibt mir keine Zeit mehr, die Werkzeuge zu reinigen, doch mir bleibt keine andere Wahl, als würde es einen Unterschied machen. Der Pfarrer hat mir letztens eine menschliche Leiche gebracht. Er meinte, ich sollte sie untersuchen, sezieren. Ich bin kein Medizinmann, doch hier, Doch hier trage es mittlerweile gut, die ganzen Blutlachen von den Tieren fließen zu sehen. Bei den Menschen hingegen wird mir übel. Ich schätze, wenn mein Vater mich sehen würde, wäre er stolz auf mich. Achter Eintrag. Von Lehr erstattete er mir heute in der Mühle einen Besuch. Ich fragte mich, was er von mir wollte, unterhielt mich mit ihm, während ich weiterarbeitete. Erst fragte er mich, wie lange ich am Tag arbeiten würde. Doch ich konnte nur schmunzelt darauf antworten, dass mein Leben nur aus Arbeit und Schlaf besteht. Das Lob seinerseits war mir hingegen nichts wert obgleich er sich bewusst ist, wie wichtig die Zubereitung ist, bat er mich um eine Minute unter vier Augen. Ich gewährte sie ihm widerwillig. Dann, dann berichtete mir der Baron davon, dass mein Vater nicht mehr hierher zurückkehren würde. Er sei auf einer Jagd, die er nicht abbrechen könne. Ich müsse fortan alleine die Nahrung zubereiten. Was hat er mit ihm gemacht? Ich weiß es nicht, doch mittlerweile habe ich so lange nichts mehr von einem Menschen gehört, dass ich es auch nicht vermisse. Die Fleischerei ist mein Leben. Sie war mir schon bei der Geburt bestimmt. Neunter Eintrag. Nunmehr sind weitere unzählige Tage vergangen, obwohl ich weiß nicht mal mehr, ob man es Tage nennen kann. Hier gibt es nur eine nicht aufhörende Nacht. Mir gefällt der Geruch dieser penetrante Geruch des Fleisches nicht. Diese Ware stammt nicht von einem Schwein, nicht von einer Kuh. Je mehr Kadaver sich hier sammeln, desto unerträglicher wird der Gestank. Fliegen und Maden habe ich letztens gesehen, die sich unter einem der grauen Säcke gehäuft haben. Der Fahrer lächelte mich immer so hämisch an, als würde er sich über mich amüsieren. Zehnter Eintrag. Noch konnte ich die Madenleiche verarbeiten. Doch ich komme mit den Zubereitungen nicht mehr hinterher. So viel häuft sich. So viele Insekten leisten mir Gesellschaft. Ich ertrage den Gestank nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte meine Atemwege versiegeln, um effektiver arbeiten zu können. Wobei, ich habe noch einige dünne Eisenstangen hier. Wenn ich sie erhitze, könnte das helfen. Der Ofen ist bereits geheizt. Nur kurz stillhalten. Hälfte Eintrag. Es wird mir zu viel. Die Leichenberge werden immer höher. Mittlerweile liegen die Säcke nur noch draußen und räufen sich so lange, bis die nächste Fuhr eintrifft. Menschen. Ich verarbeite Menschen und hacke sie in kleine Stücke, damit man sie verspeisen kann. Daraus bestanden meine Mahlzeiten. Dies ist der verweste Gestank, der in der Luft liegt. Meine Atemwege sind verschlossen, so einen Schmerz habe ich noch nie erlebt, als würde mein Gesicht abbrennen. Vielleicht hat es das auch getan, doch ich rieche es immer noch, es hört nicht auf, ich ertrage es nicht mehr, doch ich muss weitermachen, mir bleibt keine andere Wahl, doch ich bin überzeugt, dass mein Vater eines Tages wiederkommt und sein Versprechen halten wird. So, wie er es immer getan hat. Mir ist gleich, welche Lügen mir der Baron unterbereitet. Er wird zurückkommen, ohne jeden Zweifel. Zwölfter Eintrag Die ganzen Messer, einige sind lang und dick, andere eher fein und dünn. Sie sind vielleicht viele kleine Schlüssel, um all meine Probleme zu lösen. Dann muss ich nicht mehr länger den Anblick der Leichen oder den des im Schwarz gehüllten Mannes ertragen. Ich merke, wie ich den Verstand verliere. Ob sich wohl einer der Parasiten in mir eingenistet hat? Nein, ich bin nicht der Parasit. Es sind diejenigen dort draußen, die sich in aller Wollust und Völlerei meiner Arbeit bedienen. Sicher sind sie nicht dankbar und ich möchte keinen dieser Menschen länger sehen. Weder lebendig noch tot. Ein Lumpen und ein Messer und ich muss nichts mehr davon betrachten. Ein lautes Poltern reißt die Marinette aus der Konzentration. Schlagartig lässt sie die Seiten fallen und starrt nach vorn. Direkt auf die Beine des Metzgers, der sich in wimmernden Lauten hinkniet und unter den Tisch greift. Verzweifelt tritt sie ihn von sich weg, wodurch sie sich allerdings nur mehr gegen die Wand drückt. Die Hand des Schlechers umfasst die zappelnden Lenden. Aus dem Wimmern wird ein zorniges Gebrüll. In ächzenden Lauten schritt das Monstrum los. Leichen rennen weg! Zurück auf den Tisch. Blitzartig hört das Holzgrüst auf, ihre Umgebung wahrzunehmen. Sie sieht nun den Schlechter mit seinem rostigen Beil ausholend und rollt sich aus Reflex zur Seite. Kein Augenblick darauf zerschmettert die Axt den Tisch und der Kopf des toten unbekannten Kindes rollt an den Hölzern in den Arm der Marionette. Splitter fliegen ihr in die Augenlöcher. Ohne weitere Gedanken zu verlieren steht sie auf und rennt auf den Ausgang zu. Die Sekunden zählend bis sie vor dem Tod noch zu haben meint. Tritte ertönen hinter ihr, die Dielen zerbrechen, die Marinette rennt ohne zu zögern weiter, wie sie es noch nie zuvor getan hat. Ohne ein Blick nach hinten zu wagen, flüchtet sie vom Gelände des Schlachthauses, bis sie das Keuchen des Metzgers nicht mehr vernehmen kann. Doch hört sie immer noch Klagelaute, ein leises Wimmern. Erschöpft bleibt sie stehen und dreht sich dann um und sieht, wie das einsame Monstrum weitere Leichensäcke in den Innenraum der ehemaligen Mühle schleift, während zu ihrer rechten Seite der Fahrer an seinen eigenen Karren angelehnt liegt. Das Blut fließt in Strömen aus der kaum noch erkennbaren Nase. Ihr hättet mich beinahe ermordet, das habt ihr bezweckt. Weshalb sollte ich euch noch am Leben lassen? fragt die Marinette hochmütig und aufrecht, ohne sich etwas von ihrer Angst anmerken zu lassen. Ein gurgelndes Lachen bildet erst die Antwort, bis der verwundete, schwarzkleidete Mann fortfährt. Ihr, <lacht> Ihr seid nicht die Person, die in dieser Welt die Urteile fällt. Mag sein. Dennoch habe ich euer Leben in der Hand und zögere nicht, euch dasselbe Schicksal wie dem Baron zu gewähren. Gibt sie eitel von sich und spannt zwischen ihren Fingern bereits die hauchdünnen, doch so tödlichen Fäden. Der Fahrer verkrümmt in seiner Haltung und flieht ängstlich. Was kann ich euch geben? um euch von dieser Tat abzuhalten. Kurzzeit überlegt die Marinette, geht dann einige Schritte auf den Verletzten zu, schließlich kniet sie sich vor ihm nieder und flüstert ihm zu Wo finde ich die Manufaktur des Dorfes?